Nach erbittertem Streit über die geplante Rentenreform wird in Frankreich heute eine wegweisende Entscheidung erwartet. Der Verfassungsrat gibt am Abend bekannt, ob das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann. Die Regierung von Präsident Macron hatte die Reform ohne Abstimmung durch das Parlament gedrückt. Seit Monaten gehen zehntausende Franzosen gegen die Pläne auf die Straße. Auch gestern gab es wieder landesweite Proteste. Sabine Rau in Paris. Welche Optionen liegen für den Verfassungsrat denn auf dem Tisch? Ja, tatsächlich gibt es drei Optionen, nämlich der Verfassungsrat könnte das Gesetz komplett kippen, das gilt allerdings als unwahrscheinlich, genauso wie die Variante, er winkt es vollständig durch. Bleibt also Nummer drei, dass Teile des Gesetzes moniert werden, das halten viele Beobachter für eine sehr plausible Möglichkeit. Das würde bedeuten, die Regierung könnte das Gesetz zwar auf den Weg bringen, aber ohne die monierten Teile und müsste eventuell nachbessern. Es geht auch noch um einen Volksentscheid. Könnte der kommen? Das möchte jedenfalls die Linke im Parlament. Sie will das gesetzliche Rentenalter gesetzlich bei 62 Jahren festschreiben. Das ist heikel für die Regierung, denn die Hürden für einen solchen Volksentscheid sind sehr niedrig. Es braucht dafür nur knapp fünf Millionen Stimmen und 73 Prozent der Französinnen und Franzosen sind für ein solches Referendum. Es ist allerdings ein langwieriger Prozess. Die Frage wird aber sein. Könnte Macron ein solches Referendum tatsächlich angesichts der Spannungen in diesem Land ignorieren, Tatsächlich schauen wir jetzt alle gebannt erstens auf die Entscheidung heute Abend und zweitens, wie er sich dann positioniert, denn die Rentenreform ist sein zentrales politisches Projekt und er hat bereits angedeutet, dass er in den kommenden Wochen Gespräche auch mit den Gewerkschaften aufnehmen will, denn die sind weiterhin komplett auf der Barrikade. Sabine Rau, vielen Dank nach Paris.